Wir haben uns gestern, wie vorhergesagt, nicht sehr lange mit dem Thema Griechenland beschäftigt, aber wir haben einen gewissen, eine gewisse Bewegung erzielt. Es hat jetzt eine Verständigung gegeben zwischen den Institutionen, auch insoweit mit, den, mit der griechischen Regierung über, den, über die Grundlage der weiteren Arbeiten, und sodass jetzt die Mission äh, zügig in, A in Athen äh, ihre Arbeit fortsetzen kann. Das ist auf der Grundlage der geltenden Vereinbarungen der Eurogruppe. Erfolgt diese Verständigung, so wie wir sie im Mai vergangenen Jahres ja hinreichend intensiv diskutiert, beschlossen und verkündet haben, äh, nämlich dass es eine Teiligung des IWF äh, nach erfolgreicher Zweiter, nach erfolgreicher Überprüfung des zweiten Programmabschnitts geben muss. Das ist 2018 ein äh, äh, Primärüberschuss von 3,5 Prozent äh, und für, die, für Medium Term, das ist noch nicht definiert, was das im Einzelnen genau heißt, äh, gemacht wird. Wir haben darüber hinaus ein, eine Verständigung der Institution mit der griechischen Regierung im Grundsatz jedenfalls über die notwendigen Struktur- und äh, Fiskalmaßnahmen erreicht. Äh, es gibt auch eine Verständigung im Grundsatz, aber sie ist es im Grundsatz, äh, dass man angesichts unterschiedlicher Erwartungen, was die tatsächliche ökonomische und finanzielle Entwicklung sein wird, was ja in den vergangenen Jahren auch immer so gewesen ist, und äh, gelegentlich die griechische Seite darauf hinweist, dass die Vorhersagen des IWF immer ein bisschen hinter der wirklich pessimistischer waren als die Wirklichkeit und so deswegen habe ich ja im vergangenen Jahr schon immer gesagt, dann lasst uns einen Weg finden, dass wir je nachdem, wer, wie die wie die tatsächliche Entwicklung sein wird, das entsprechend korrigieren oder machen und da war dann in den letzten Monaten der schwierige Punkt, dass insbesondere der IWF gesagt hat, das muss aber dann gesetzgeberisch in Griechenland beschlossen sein. Und dann hat man gesagt, den Weg gefunden, dass man gesagt hat, gut, dass, wenn Sie die Gesetzgebung jetzt machen, muss das jetzt nicht schon in Kraft treten, sondern das in Kraft treten kann dann von der tatsächlichen Entwicklung in den kommenden Jahren äh, abhängig gemacht werden. Und das ist der, der richtige Weg, wenn ich jetzt heute in den Zeitungen lese, es gebe einen Wechsel von der äh, Fiskal zu Reformmaßnahmen, muss ich sagen, das habe ich nie ganz verstanden. Es ging eigentlich bei allen, bei aller Konditionalität, aller Hilfsprogramme darum, dass die Länder, die Hilfsprogramme benötigen, um den Zugang zu den Finanzmärkten zu finden, die Zeit bekommen, um diese nützen müssen, um durch Reformen ihre Wettbewerbsfähigkeit herzustellen. Für uns, für uns war immer entscheidend, dass die Wettbewerbsfähigkeit verbessert, wird, dass die Länder und jetzt Griechenland, auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommen. Das ist die entscheidende Frage. Und äh, da haben wir jetzt äh, doch einen, einen breiteren Konsensus und nicht auf diese eher abstrakten Berechnungen, der, wie die Schuldentragfähigkeit sich im 22. Jahrhundert oder wann immer darstellt. Das ist vielleicht nicht der entscheidende Punkt. Wir brauchen Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Jetzt! Und insofern sind wir einen, einen guten Schritt vorangekommen. Wir sind nicht am Ende. Die Arbeiten werden weiter schwierig sein, aber wir haben jetzt auch der griechischen Regierung doch einen Weg aufgezeigt. Ich will auch ausdrücklich sagen, da hat sich auch der Vorsitzende der Eurogruppe, der Heidelblom, sehr engagiert, dass es auch Griechenland vielleicht möglich ist, auch in der griechischen Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch im griechischen Parlament, die notwendigen Entscheidungen zustande zu bringen. Und vielleicht ist es auch wichtig, wenn alle Verantwortlichen in Griechenland immer wieder erklären, was notwendig ist, damit Griechenland durch Reformen auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommt. Also zunächst einmal äh, ist es ja so, der IWF hat ja gesagt, so, auch, so ist es auch im Mai letzten Jahres verkündet worden, dass er nach der zweiten Programmüberprüfung, in der sind wir, wenn die abgeschlossen ist. Da nochmal eine Schuldentragfähigkeitsanalyse anstellen wird und dass er auf dieser Grundlage dann über eine Beteiligung entscheiden wird. Wobei, daran muss man immer erinnern, der IWF im, im letzten Jahr schon sich verpflichtet hat, wie bei allen früheren Programmen, jedenfalls nicht der IWF, sondern das Management des IWF, dass er auf der Grundlage dessen, was die Eurogruppe entschieden hat, wenn das so umgesetzt wird, dass er dann seinem Board vorschlagen wird, sich mit einem neuen Programm, das IWF muss ja ein neues Programm machen, äh, beteiligen wird. So ist die Absprache. Und jetzt haben wir wieder einen Common Ground zwischen den Institutionen, was dazu erforderlich ist. Das dafür ist gearbeitet worden in den letzten Wochen. Das ist auch mit Griechenland besprochen worden, damit es sich gleich wieder auseinanderfällt. Deswegen habe ich schon im Vorfeld der Sitzung schon gesagt, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir gut vorangekommen sind. Wir haben auch alles Interesse daran, die griechische Regierung hat alles Interesse daran und dann kann es ja auch äh, hoffentlich, es wird nicht einfach sein, sind noch ja nicht alle Punkte gelöst. Ich habe auch gerade gesagt, es ist unbestritten, dass der Primärüberschuss 3,5% ist. Es ist noch nicht abschließend definiert, was unter Medium Term verstanden wird. Das wird ein bisschen dann davon abhängen was das Ergebnis ist. Aber das hängt nun wiederum, und das hat ja Deiselblom gestern in seiner Presseunterrichtung auch gesagt, es hängt am Ende entscheidend von den Reformmaßnahmen ab. Und deswegen bin ich froh, dass jetzt offensichtlich auch die Öffentlichkeit stärker wahrnimmt. Darum geht es. Die, die Schuldenfrage ist immer eine vorgeschobene. Die Schulden sind in, den, in diesem Jahrzehnt nicht das Problem. Sie werden irgendwann auch ein Problem. Und sie sind für Ökonomen, die irgendwelche Zahlentabellen haben, was Schuldentragfähigkeit anbetrifft, auch interessant. Aber sie sind für die griechische Ökonomie und für die, griechische, für die Bevölkerung in Griechenland zurzeit ohne jedes Interesse. Wichtig ist, dass Griechenland auf einen Wachstumspfad kommt, mit dem es in der Lage ist, die Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen. Da sind sie auf einem guten Weg. Sie haben Fortschritte gemacht im letzten Jahr. Der Primärüberschuss im vergangenen Jahr war besser, deutlich besser. Als vorhergesagt, die Vorhersage der EU-Kommission für Griechenland, in diesem Jahr ist für Griechenland doch ganz erfreulich, Ich glaube 2,7 Prozent Wachstum. Das ist nicht schlecht. Und wenn dieser Weg fortgesetzt wird, da bleiben zusätzliche Maßnahmen. Es geht immer noch nicht jetzt, das haben wir oft genug diskutiert, dass Griechenland politisch jetzt weitere Korrekturen am Rentensystem politisch nicht machen kann. Aber das heißt nicht, dass sie nicht später weitere Korrekturen machen. Deswegen geht es um die Frage, ist das schon mal gesetzgeberisch verabschiedet und wird nur je, nachdem, nach, je nach Entwicklung in Kraft gesetzt oder nicht. Das Ähnliches gilt mit leichten Differenzierungen im Steuersystem. Auch das muss weiter verbessert werden, vor allen Dingen noch im tatsächlichen Bereich. Aber das sind die Hauptpunkte und dann gibt es noch ein paar andere Marktöffnungen etc. Und darüber gibt es einen Grundkonsens und jetzt hoffe ich, dass der Grundkonsens auch konkretisiert wird und das nicht wieder bei der Konkretisierung dessen, was im Prinzip vereinbart ist, wir Rückschläge erfahren. Auch das würde mich nicht völlig überraschen, wenn meine Erfahrungen so lange sind, aber ich bin zuversichtlich. Na, wenn er zum Beispiel sagt, es geht, erst, es geht nicht in erster Linie um Sparsamkeit, sondern es geht um Wettbewerbsfähigkeit, dann ist das eine Formel, die man vielleicht den Griechen dann besser versteht, als wenn Herr Zypras sich auf seinem Parteitag hinstellt und sagt, schuld daran, dass die griechische Bevölkerung, Reformen machen müsse, sei der deutsche Finanzminister. Um ein ganz einfaches Beispiel zu sagen. Nun war Herr Deiselblom in der Eurogruppe, da geht es immer vorne, immer zu, als auf einem Parteitag. Auch bei uns wird auf Parteitagen, nicht bei allen Parteien, das ist in meiner nicht, aber in anderen Parteien wird ein Haufen Unsinn geredet. Nicht? Kommt schon vor. Ne? So, und der, Ich glaube, dass erstens mal der Versuch oder seine, seine, seine Bemühungen. Zunächst einmal eine gemeinsame ein gemeinsames Verständigung ein common understanding, äh, wie man jetzt mit den zusätzlichen Maßnahmen zur Wettbewerbsfähigkeit umgeht und auch mit dem Thema, was ich versucht habe, Ihnen zu beschreiben, mit prelegated, was ja äh, also es wird Gesetzgeberisch, das war eine wichtige Position des IWF, weil der IWF immer gesagt hat, aus Erfahrung sind wir da ein bisschen vorsichtig, wir würden es gerne im Gesetzblatt haben, und dann aber, ich habe mich letztes Jahr schon an, die, an der Lösung von Kompromissen in dieser Richtung beteiligt, indem ich gesagt habe, gut, dann lass uns das doch machen, und das tritt eben später in Kraft, und das hat er jetzt so zu einer gemeinsamen Position, nicht nur der, ESM ist jetzt auch immer dabei, also sind es fast schon vier Institutionen oder dreieinhalb, und der griechischen auch mit der griechischen regierung so dass wir jetzt eine basis haben dass eben die mission in athen nicht die politischen fragen behandeln muss sondern die technischen auf der grundlage eines gemeinsamen politischen verständnisses war ja wie ich gesagt habe in den letzten jahren das war auch eine klage die immer wieder vom iwf zu hören war am anfang haben wir gemeinsame positionen die troika also Eurogruppe, das heißt Kommission, EZB und, und äh, IWF. Und während der Verhandlungen äh, wird dann plötzlich äh, werden die Meinungsunterschiede größer. Und das hat dem IWF auch nicht gefallen. Deswegen haben wir jetzt wieder ein gemeinsames, deswegen habe ich gesagt, Daltlblom hat gute Arbeit geleistet. Der ist also auch ein guter Finanzminister, so wie Padovan auch.